Am 11. März 2022 fand in Hamburg eine Kundgebung zum fukushima jahrestag statt. Aktivistinnen der Hamburger Kampagne gegen Atomtransporte hatten dazu aufgerufen unter dem Motto Nein zu radioaktiv strahlenden Olympiade 2020. Es gab auf der Kundgebung mehrere Redebeiträge, darunter von Ute Rippelau von IPPNW, den Internationalen Ärzten gegen Atomkriege. Die Empfehlung der Internationalen Strahlenschutzkommission sehen vor, dass die Bevölkerung nach einem Atomunfall nur bis zu einem Millisievert zusätzlicher Strahlung ausgesetzt werden darf. Die japanische Regierung hatte nach dem Supergau gau bei Dekret die Grenzwerte auf 20 Millisievert erhöht. Das heißt auf das 20 -wache. Um die Rückkehr der Bewohner in die Zonen, um Fukushima zu forcieren. 20 Millisievert pro Jahr, das ist der Wert, der nur zugelassen ist für Nukleararbeiter. Besonders strahlensensible Menschen, die Kinder und Schwangere, werden dadurch natürlich in ihrer Gesundheit äh, sehr geschädigt und gefährdet. Generell gibt es keinen medizinisch-wissenschaftlich definierten Schwellenwert, der unbedenklich ist. Jede Strahlenbelastung führt zu einem erhöhten Krebsrisiko. Solche Grenzwerte sind eher ein politisch motiviertes, sogenanntes akzeptables Risiko. Am 26.03.2020, das ist jetzt in gut zwei Wochen, soll von hier der olympische Fackellauf für die Dauer von 121 Tagen durch alle Präfekturen Japans starten nach offiziellen Angaben durch sogenannte dekontaminierte Gebiete, die jedoch bis heute übersät sind, von radioaktiven Hotspots. Teilnehmer ab zwölf Jahren dürfen sich dafür bewerben. Wir rufen das IOC und die japanischen Behörden auf, den Fackellauf und die geplanten Wettkämpfe aus Fukushima Stadt in weniger gefährdete Regionen zu überlegen. Es gibt keine Entwarnung und es herrscht weiter keine Normalität in Japan. Wir sagen Nein zu dem Versuch, mit den Olympischen Spielen der Weltöffentlichkeit Normalität in den verstrahlten Gebieten vorzuspielen. Angelika Halthaber vom BUND AK Energie äußerte äh, sich ebenfalls kritisch zu den Olympischen Spielen in äh, Tokio und unterstützt die Forderung von IPPNW in ihrem Redebeitrag. Leider sind die Atomfabriken in Kronau und Wingen, die weltweit Atommeiler mit Brennstoffversagen, von der Stilllegung ausgeschlossen. Die Gruppe Sand, System Oppositionelle Atomkraft, nein danke, sprach sich für einen Boykott der Olympischen Spiele aus. Wir bekämpfen auch die gesellschaftlichen Verhältnisse, die solche zerstörerischen Technologien ermöglichen. Wir fordern keine Atomtransporte durch Hamburg und anderswo. Für die sofortige Entwidmung, Sperrung aller Häfen und Städte für Atomtransporte. Für eine solidarische Gesellschaft, die gegen die menschenfeindlichen kapitalistischen Verhältnisse Boykottieren wir als Zeichen der Solidarität unter anderem mit den Opfern und Geschädigten der Atomkatastrophe die Olympischen Spiele. Don't nuke the climate. Vielen Dank. Sehr passend zum Banner. <lacht> genau, ähm, wir haben auch hier einen Infotisch mit Informationen, Ihr könnt auch äh, mitnehmen, äh, zum Beispiel die Castor Flyer. Es war den Beteiligten wichtig, am Fukushima-Jahrestag ein Zeichen zu setzen. Ihnen ist es auch gelungen.